Hallo und herzlich willkommen auf redestunde Und heute sind wir wieder hier im Freizeitpark. Und heute werden wir bei dieser Bootrutsche ein bisschen weiterbauen. Und mit dabei ist heute der Tulpe Jakob. Da, ja, ihr seht ihn, da, wie er da rumtanzt. Na hinten. <lacht> da muss ich ja klar ein bisschen tentieren, sagen. So. Okay, ähm. Das war nicht lustig, egal, ähm hier so ein bisschen da Klass. bisschen also es ist so die meisten Parts werden werden ja live während eines Videos zu mir auf jeden Fall sehr gut ja da seht ihr den live blog und ja hier wird ist so ein ja das nicht im Channel der der kann ja nicht rein glaube ich egal und, ja hier, hier oben ist so eine Wand hier oben ist so ja so eine Wand und da oben kann, ist so eine, ein Aussichtsfenster sozusagen, dass man nochmal schön runter gucken kann und ja ein bisschen runter gucken kann auf jeden Fall sehr logisch was ach nee nee nee nee nee, nee. hör <lacht> <lacht> <lacht> mal ich schreib gerade irgendeinen da rein wieder Antilochi dich da einfach so runter wieder gesund so, der die denkt sich auch nur so: nope. Okay, das soll halt ich Hier kann ich blau mit okay. okay. Okay. Ja, wenn jetzt du auf den Knopf drückst, dann. Ja, naja, auf jeden Fall hat's auf jeden Fall geklappt. Der Anti hat dich auf jeden Fall gerettet. Oh, da bist du tot schon wieder so oft darauf gedrückt ja hast du. ja alter also, wie hoch sie gefahren sind das sieht man im Video das muss man, du musst dir das Video angucken dann du, wie hoch sie gefahren sind oh okay hier muss ich ein Flug hin machen also sowas kann ich hier machen oder ja yeah. jetzt geht's ab wie hoch bist du gefahren also noch ganz hoch Also ich hoffe, in diesem Video schaffen wir das, diese Boot-Wasserbahn. Keine Ahnung, wie ich es nennen soll. Werden wir, wir werden uns schon einen Namen ausdenken können. Ich meine, der da ist auch einfach nur Freefall Aber für, für diese Wasserrutsche hier fällt mir ja nicht mal ein guter Name ein. Also nicht mal irgendwie Wasserrutsche oder so. Ach, okay. Also falls euch ein Name dafür einfällt, könnt ihr sie gerne in die Videobeschreibung schreiben. Also, für, also in die Kommentare. Meine ich natürlich. Also für den Freefall für die Achterbahn und für die... Bootrutsche, könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben Ich werde wahrscheinlich das Beste nehmen Ähm, ja, was machen wir da für eine Wand hin? Eine Glaswand, oder? Ja, das könnten wir mal probieren So eine Glaswand dahin zu machen Da muss ich aber so machen Aber ich glaube, wenn das... Oder nein, ich mache einfach dann so Das dann da... Ups, nein Die brauche ich Das sind da so so noch ein Pfosten ist, dann da unten ein Glas ist und da oben wieder ein Glas ist. Doch, das habe ich keine Lust wieder anzubauen. Da brauchen wir ja ewig für. Okay. Hier oben können wir dann auch noch so ein bisschen machen. Das kann, das kann ich wieder anbauen. Ups. Ich finde das kriege ich gut mit Boah. So. Naja, es geht doch. Also, ich finde es gar nicht so hässlich. Ich meine, ihr könnt ja mal Live-Blog fragen, wie der weiß, wie ich baue. Also, dann... Ich glaube, der wollte euch sagen, ich baue hässlich. Naja, ich glaube, ich muss das gar nicht mehr glauben. Ich weiß es gar sogar schon, dass er sagen wird, dass es hässlich aus, was ich baue. Ne, das ist an der Ausgang. Oder egal, man kann aussteigen wo man will. Naja, okay, man steigt einfach da drüben wieder. Also da drüben wieder aus, weil ich meine, die Warteschlange geht eh nach da oben. Also von daher. Okay. Ups. Ich kann ja nichts hinplatzieren. Okay, ein paar Glasscheiben, okay nein, die muss ich nicht verhandelt. Das dort ewig. Wieder mit World Edit. Okay, ja das sieht doch schon wieder besser aus. Oder? Naja, sieht nicht gut aus. Oder? Keine Ahnung. Okay, nein, das mache ich aus Quarz. Oder sieht das besser aus? Ich weiß nicht Wenn ich hier hinten es auch aus Quarz mache, dann passt es bestimmt wieder, aber sonst... Also ich finde das sieht witzig aus Also es sieht echt kacke aus Okay, es kommt ja nicht aufs Aussehen, sondern es kommt auf den Spaßfaktor drauf an, ob es Spaß macht damit zu fahren. Aber ich hoffe, das macht Spaß damit zu fahren. Okay, also hier mache ich dann auf jeden Fall schon mal das Tor rein, durch das man wieder reinkommt. Und hier langsam. Aus. Hier mache ich auf jeden Fall dann wieder Quarzblöcke. Hin. Und dann zu uns doch wieder ewig. Stehen. Weil das ist einfach sehr viel. Und so schnell sind schon wieder 6 Minuten rum. Also 6 Minuten. 6,5 Minuten. Und jetzt 40 Sekunden. Oha. Das geht einfach manchmal zu schnell. Ups. Sehr alles online. Okay. Ah, Blubbom wollte unbedingt ein Video sein. Egal, es ist ein Video. Okay, jetzt es wenigstens von allen Seiten gleich aus, ungefähr. Okay, da oben sowas hin, sowas hin, sowas hin, und sowas hin. Also, man könnte das mit Commands machen, so wie ich das mache, oder man könnte es auch mit Redstone-Technik machen, aber die... Ich würde dann halt ein bisschen mehr legen, als command die einfach ein Boot zu und unten, das Boot wieder kaputt machen Okay, ciao Okay, also das ist jetzt dann, mit dem Boot Hier oben Irgendwie hey, sollte ich doch noch irgendwie so was reinmachen, oder sowas hier Ups <lacht> Das sieht jetzt ein bisschen falsch aus Wie das aussieht, das sieht auch schon ein bisschen komisch aus. Okay, nein, das mach ich weg. Man kann ja durch alle anderen Seiten auch rausgucken. Okay, da diese Ecke, da muss ich auch schon wieder rein machen. Oh ja. Jetzt sollte ich hier aber auch noch ein paar Barrow-Blöcke dass man hier nicht abstürzen kann. Also sonst kommen da Spieler und machen so... So. oder ich mache da Zäune hin ich, Naja, ich glaube in dem Fall werden Bear, Bear, Black wirklich besser aussehen oder ich probiere es mal mit zu Zäune hey da? ja natürlich ich springe wieder automatisch glauben so. hat eine Fortschritte Steinzeit erreicht okay glauben ist also jetzt in der Steinzeit Ich probiere hier erstmal so einen kleinen Ausschnitt eines Zauns Vielleicht mit Ähm... Um Boss oh, oh, das wird jetzt laut Ich stelle mal meine... Oh, ich das ein bisschen runter Ja, ich bin ich eigentlich auch ein bisschen besser, so Okay, dann ist tiefer, also, ja Ja, ich glaube, so ist es schon ein bisschen besser aus dann kann ich darauf noch Burger machen. Oder nein, wenn man runter springen ist man auf sei es dafür verantwortlich. Was kann ich denn dafür? Nicht genug Sicherheit. Ja, das Gelände ist auf jeden Fall da. ich nicht mehr auf tag stellen wir so schon sehen okay oh, jetzt geht es schon wieder elf minuten 11 minuten und 16 sekunden wie die zeit vergeht okay das wird da jetzt noch ein bisschen witziger ich mach's, klingeln, kling kling kling, kling. Da Damage bekommen? verstehe das nicht yes, so ich nicht doch gar Mist. <lacht> egal <lacht> vielleicht das wird zwar jetzt unpraktischer aber vielleicht ist es ein bisschen vielleicht sieht das besser aus oder nein sieht schlechter aus okay da werde ich mich dann noch mal auf Camp drum kümmern oder vielleicht stehe ich Lifebug da dran naja wir werden es ja sehen also die server ip ist auf jeden Fall schon mal in der Videobeschreibung also was ihr auch mal drauf kommen wollt. Würde ihr gerne machen. Wir freuen uns über jeden, der drauf kommt. Dann richtig ab so. oh nein da überschwemmt ich jetzt alles oder ja war klar na überschwärmen glücklicherweise nichts aber aber als geflutet da unten egal das ist was da mal wieder unten das dauert ja ein paar jährchen so dann kann man da dann sein boot spawnen wenn ich hier irgendwie schaffen eine technik hinzukriegen hier so einen ganzen Okay, also hier kommen dann nochmal so Eisenfall. A. Ah! Das Eisenfall Channel. Ich probier ich probiere da jetzt irgendwie einen command zu hinzukriegen. Das ist ein Schiffspawn. Das sieht aus ich habe schon mal erstmal Tschüss knopf Oh, habst du genau einen Knopf im Unter gehabt. Ich glaube, da einen kriege ich ein. Das muss ich aber ohne tech erstmal angucken. Boah, sieht das alles hässlich aus. Okay, ein Meister sieht das ziemlich. Obwohl, das Wasser, was sagen, finde ich schon schöner. Ach, du hast den Text so mehr wieder raus. Okay, egal. Okay, egal. Ähm, ich komme mich jetzt erstmal um die Technik. Um die Technik erstmal zu verstecken. Ich glaube, da achtet eh keiner drauf, oder? Ich sollte da was machen. Hallo. Ähm, nein, ich glaube, doch. Nein, egal. Das fällt hoffentlich nicht ab. Ja, hallo. Okay, wo lange geht das? Okay, das ist X 1. Ja, du weißt schon, mal, das ist im Video. Du weißt schon, wir sind im Video. Okay, aber du machst ganz komische Geräusche. auf jeden Fall schon mal ein Pfeil. Nein, nein Bogen ohne Pfeil. Egal. Ich war einfach nur ein Bogen. Freizeitfuck. Und da muss man schnell sein. Und, tschüss, Boot. So. Boom. So. Augenhöchst auf wasch lieber oben. Oder hier hin. Ups, er. ja, ich oh, brauche oh, oh, Schilde. andere boote egal das ist keiner also hier ist es dann so man darf hier immer mitfahren egal wie weit es ist du kannst immer mit dem boot ist kannst du immer steuern kannst auch eigentlich schrittwärts fahren naja macht nichts War schon mal oh, auf Stufen. hat ja, der Übergang ein bisschen aussieht. Was? Okay da muss ich jetzt müssen wir leider mit Barrel ne, arbeiten damit man das Boot nicht irgendwie hinterher rauskriegen könnte kann man auch wenigstens nicht runterfallen also jedenfalls nicht so einfach na naja, so überstellt kann man okay erstmal nochmal ein Boot bauen Warte auf jeden Fall schon mal geliefert. Ja, dann kann man hier ein bisschen weiter runterfahren. so da wieder ein bisschen was jetzt geht es aber ein bisschen steiler runter okay, das ist schon schon also ich muss es schon zugeben ich find's cool weißt du nicht wie ihr es findet aber ich find's cool jetzt muss ich nur Smooth-Landern hinkriegen. Alles also wird jetzt ein schwieriger. Also zwei von zwei von denen, okay. Oh, das Wasser nervt mich hier gerade voll. Wasser. Ja, Wasser fließt einfach schneller ab. Oh, hier ist ein riesiger Wasserhaufen. Also so geht es auf jeden Fall schon mal. geht es ein bisschen steiler nach unten hier geht es dann noch ein stückchen steiler nach unten wie gesagt nicht mal ganz so steil nach unten da wird es dann wieder in die andere richtung das sind zwei in diese richtung oder ja Also das da, das da, noch eins. Ah, das wird dann jetzt ein bisschen länger. Genau. Das muss ich dann halt noch ein bisschen weiter runter verschieben. Naja, ah das haben wir soweit auch schon mal. war ah, das ist schon okay. heiß. Ich glaube, es macht es schon ein bisschen schöner hier. Ein bisschen als das UI und so. Aber ich es jetzt voll ungewohnt so zu spielen. Und natürlich weg. Wie habe ich das denn gemacht? Ja, auch nicht mehr ganz normal, oder? Okay. Das kann ich jetzt hier noch ein bisschen runter verschieben mit World Asset. Danach. Das ist ja soweit auch schon. Schon. Also dann hier noch diese blöcke dann gleich muss ich ein bisschen mit bearerplatten arbeiten dass man nicht irgendwie rausfliegen kann ich meine das wollen wir ho hoffentlich alle ja no. uh, yeah. Ich werde es gleich mal ausprobieren mit dem Boot Okay, dann geht es zur Frisur Okay, dann machen wir das mal wieder auf. Egal, das was kann ja jetzt erstmal fließen, wir uns erstmal ein Boot. Steigen ein. Und geben mal Vollgas. Oha, fliegt man dann weit. Machen wir aber ein ganz schön langes Lande mit. Kriegen wir schon irgendwie hin? Okay, das ist höchste. Nein. Ja. Perfekt. Oh, jetzt ist noch abgeworfen? Es hat er live vor irgendwas mal eingestellt. Also. Wieder Vollgas. Full speed. Oh, was ist jetzt passiert? Oh, ich blöd. Okay. Ah! Oh, was ist denn hier passiert? Was ist dem Boot los? Das Boot ist kaputt. Ja, das Boot ist komisch. Egal, wir probieren es mal Okay. Ah. Was ist denn da los? Sind gerade reingekommen. Ah, live hallo. Wo ist jetzt halt ein Video? Alles klar. <lacht> da ist was zum Rauspiepsen. Egal. Egal, nein, ich lasse es drin. Ja, genau. Ja, das ist komisch. Okay, so geht's. Ja, ah der, ist, der hat dann irgendwann geliefert. <lacht> dir die golfen zu zeigen. Auf jeden Fall. Ja, das glaube ich dir. <lacht> geholfen die Zeit auf Tag zu stellen und auf Nacht zu stellen zwischendurch mal also machen wir hier noch ein paar Börse und dann noch da drüben also jetzt habt ihr was gelernt was ist schon ja kannst du es mal angucken Du kannst ja mal mitfahren. <lacht> ja, das ist <war> ein <lacht> Okay, das musst du dann auch noch meinen Zuschauern sagen. <lacht> ja, irgendwie schon. Ja, jetzt schaffst du das. Boom. Boah. ja ich, ich nehme das dann also oh ich habe oh, okay Leute also falls ihr sehen wollt wie wir damit fahren guckt den nächsten Part unbedingt an <lacht> ja genau falls ihr das sehen wollt wie das aussieht wenn man damit fährt kommt auf den Server und schaut es euch selber an und wartet auf den nächsten Part <lacht> ey okay ja genau kommt lieber auf den Server dann seid ihr sicherer dass ihr das sehen könnt Hier geht's um die Kurve. Was echt? Achso, wegen der Technik vermutlich okay, haben wir Okay, muss ein bisschen. Ups. Egal, Boot untergegangen. Ja. Ich gucke keine okay. auch Oh. Oh, dieses Boot ja. Egal, im Blues Boot. Das Boot nervt mich. Der Mister Boot. Wie soll denn das jetzt funktionieren? Wie kann man das denn um die Kurven machen? Ja, naja, keine Ahnung, ich weiß nicht, ob das jetzt klappt. Ups! Ah. Ja, dann viel Spaß. Okay, ja. Nein, es ist nicht wirklich störend, Stören kann man es nicht nehmen. Mein Jakob hat mich allein gelassen. Ja, schöner Rasen, oder? Also, jetzt wisst ihr live, wenn ihr einen Rasen mehr braucht, gibt Live-Blog live und gibt ihn ein Boot. Der mit euer Rasen damit ein Boot. Der rudert dann auf eurem Rasen. Na, kann auch sein, dass ihr dann alles andere da klein gehabt ha klein gehackt habt. <lacht> Wie viel denn? Bisschen Werbung hier. Also, erstmal zur live Block! Ah, okay, neutral machen. Ich, ich muss ja gleich übertreiben. <lacht> ja stimmt, es ist ein Admin. Also, wenn ihr mal eine Leistung von einem Admin haben wollt, müsst ihr auch ein bisschen was für ausgeben. Ja. Also. <lacht> ja. Ä äh, ich habe nichts überflutet oder so. Ja, alles von mir heftig. Heavy, wie? Hä, hey, wo fliegt man? Mehr? Ach so! <lacht> Wenn man nicht aussteigt, ja. <lacht> ja. <lacht> Nein, es geht nicht, weiter. Eigentlich wollte ich ja noch am Ende eine Technik machen, dass man dann. Oh, neuer Star. Kann man so Ups. Ah. Du bist einfach so witzig. <lacht> ja, dann fällt man aus der oh, <lacht> ja, dann fällt man aus der Welt. Ja, dann fällt <lacht> man aus der Welt. Oh nein, ich will es gar nicht sehen. Ja, das weiß man bei vielen nicht. Oh, das war's auch schon wieder. So. Egal, also es gibt jetzt auf jeden Fall schon mal einen, der Video war. und es zu wollen. Naja, keine Ahnung, ob auch es, es mal ein YouTube-Video sein wollte oder nicht. Ja, ich mein... Ja, nur Minecraft. Man darf einen Minecraft-Namen oder so sehen. Ja. Ja, nur wenn ich jetzt so Live-Blog sagen würde, äh, den Namen von ihm sagen würde, ohne dass er es wollte, dann wäre das. Ja, das glaube ich dir. <lacht> ja, jetzt muss ich unten in die Videobeschreibung reinmachen, jetzt habe ich keine Wahl mehr. <lacht> Oder ich katze das raus. Ich katte insgesamt kaum, nur sehr selten katisch. Ja, ich kannte nur, wenn wirklich irgendwas richtig Heftiges im Video drin folgt. Ja genau, da erstmal noch Eisenfallchen dran platzieren, erstmal... Auch. So. Danke, also, okay. Jetzt, das, jetzt kommt eine Kurve. Nein, ich werde... Nein, ich werde... Hm, ich... Was? Echt? Ah, okay, das heißt, das findest du findest es schlecht. Ja, für meinen Boss findest du es gut, aber sonst findest du es schlecht. Ja, ja, ja, ja. Ja, gut, so kann man es natürlich auch sehen. Gebäude, nach ist bahn Achterbahn Ach, ja, das sieht man doch eh auf den Kanal Das ist ja hier verlinkt Ich habe jetzt keine Wahl mehr Ups oh. Ach, hast du noch nicht gemacht? Also ich habe doch ah, Aber was noch nicht veröffentlicht, oder was? also okay Oh. Ja, ich... ich. <lacht> hey! Ja, ich habe halt ein gutes Internet. Ja, weil ich das dann wieder aufnehmen muss, ich habe auch anderes zu tun, als einfach so zehn Minuten da rumzustehen und gar nichts zu machen. Ja, super. Ich kann ja gar nichts anderes machen, weil ich muss, immer, ja, ich muss ja immer in der, in der Kamera sein. Das heißt, wenn ich meine dem beende, sieht, man das home von mir. Ja, und dann time ich aus. Dann, you have been a little too long. Ja, stimmt. Ja. Ja, weil der timed wegen dem Internet aus. Auf jeden Fall. Ey, zu überfahren. <lacht> ja, genau Ahnung was am Boot. Die Mehrzahl ist Boote, Boote. Boots. Ja, könnte ja echt immer wieder. Oh oh. Okay, dann, da kommt dann keine Ahnung. Was wieder einen so schlechten Ping, nein, diesmal ist es keinen schlechten Ping. Ja, das ist das Ende, da soll man eigentlich nicht raus. Da soll man eigentlich schon ausgestiegen sein. Ja, normal, normalerweise wollte ich auch machen, dass du, wenn du dann da runterfällst, du wieder hochteleportiert wirst. Ach, du warst in und 1, oder wo du gefahren bist. Probier's mal in Gamma 2, ich glaube, dann wirst du wieder zurückgebackt Okay, das wollen wir jetzt wollen wir jetzt bestimmt erstmal sehen, oder Leute? Jetzt gucken wir mal, wie Lifeblood wieder zurückgebackt wird hm. Okay, Lifeblood wurde auf jeden Fall nicht zurückgebackt Egal Egal, ich gehe dir schon irgendwann hin aber warte mal. Okay. Wie lange geht das Video schon? Oh, 37 Minuten und 53 Sekunden. Egal. Na naja, macht ihr nichts, dann musst du deinen Kanal doch nicht verlinken. Oh. <lacht> oh. Wie, soll, wie soll man denn die Videobeschreibung in Rot machen? Ja, okay, war klar. Ja, jetzt packt man raus. Nein, das ist er nicht. <lacht> Darauf kannst du wetten, dass das nicht jemand der ryu ist? Ja, er, der kasselt ja auch deine Videos. Oh. Und, oh, Mann, der anti da. <lacht> ja, okay, also, also ich werde auf jeden Fall raus teleportiert. Also, ich weiß da nicht, wie es bei dir ist, aber wenn ich jetzt in Gamer 2 gehe, ich werde ja jetzt, wo ich zu teleportiert, was ist denn da los? Ja, kannst du mir kurz was zeigen? Ach so, das kannst du mir auch später zeigen, War denn. Ja, das Video geht eh schon zu lang. Viel zu lang. Es geht ja schon ungefähr... Es geht ja schon... Es geht ja schon 20 Minuten zu lang. Aber egal. Okay, Leute. Also im nächsten Video geht's weiter. Und da werdet ihr dann auch sehen, wie man da... dachte man da so... Ja, da... Reinfährt. Und dann werde ich auch fixen, dass man da... Nicht irgendwie so komisch rumteleportiert wird. Okay, also dann würde ich sagen, das war's mit dem Video. Und ciao. Leute. Wo bin ich jetzt gelandet?